drei notwendige Überzeugungen, um eine Beziehung glücklicher zu machen. Erstens: Auch mein Partner wäre froh, in einer glücklicheren Beziehung zu leben. Zweitens: Deshalb setzt sich mein Partner genauso wie ich für unsere Beziehung ein. Drittens: Zweitens nicht in Frage stellen. Tja, diese dritte Voraussetzung ist natürlich die schwierigste. Warum? Man fällt so leicht in diese Fallen. Man schaut nur in die Richtung, was man vom Partner erwartet und er nicht tut. Das verpasst man leicht zu entdecken, wo auch der Partner sich auf seine Weise für die Beziehung einsetzt. Sie glauben zu wissen, was am besten für die Beziehung wäre, aber der Partner hat auch Ideen und die können auch gut sein und so weiter. Letztlich müssen Sie darauf vertrauen, denn nur so werden Sie sich für die Beziehung einsetzen. Und wenn Sie das nicht können, dann wird nichts aus einer besseren Beziehung. Und wie ich immer wieder bei all meinen Denkanstößen betone, wenn Sie meinen, all Ihre Möglichkeiten ausgeschöpft zu haben und nicht bereit sind, sich einzusetzen, dann müssen Sie die Konsequenz ziehen und gehen. Denn... Durch Zurücklehnen und auf bessere Zeiten warten, wird Ihre Beziehung nicht glücklicher.